Mit wie viel können wir das Bunker Silo befüllen? Haben wir genug Gras? All dies wird jetzt geklärt. Herzlichen Dank fürs Wiedereinschalten und herzlich willkommen hier zurück im No Man's Land. Ich habe mal auf Kamera ein bisschen Gras weggefahren, ins Silo reingepackt, verdichtet. Wir werden auch gleich noch einen kleinen Zeitraffer davon sehen. Ähm es geht also weiter jetzt, weiter Mäharbeiten und Schaufelarbeiten. Dann werden wir dann sehen, wie viel in das Silo passt und was die Perspektiven sind. So, also das gibt definitiv eine riesen arbeit hier alles mit dem Ding raufzunehmen. vielleicht wäre es tatsächlich dann ähm, also zumindest eine der ersten tauschgeschäften -Tausch die ich dann eventuell eingehen könnte ist wenn die fräse gegen den Vor frontlader eingetauscht wird das heißt ich könnte dann mit der fräse direkt aber eben oder halt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir verdienen uns die 30.000, die ich, die ich brauche, um einen Ladewagen zu holen. Ja, ein Ladewagen ist 30.000, würde aber die Arbeit, die, ich, die Arbeit, glaube ich, extrem viel erleichtern. Aber das ist doch definitiv was. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Ladewagen oder Fräse. Also wenn wir, also wenn ich ähm, es dreizehntausend Liter Silage wegbringe, dann gibt das 2000 Euro circa. Das heißt also, ich möchte hier schon versuchen, irgendwie 10.000 Euro zu machen in den nächsten paar Tagen. Das heißt, ich mache jetzt einfach weiter mit Gras, Gras, Gras, Gras und nochmal Gras. verdichten ist halt mit einem kleinen Trecker der nicht viel wiegt nicht so einfach also es wird halt ein bisschen dauern aber was ich auf keinen Fall will jetzt hier ähm, gleich schon mal voll machen und ähm, oder voll machen werde ich ja eh nicht aber dann irgendwie ähm, danach verdichten zu müssen also ich werde versuchen dass ich hier jede Schicht die ich hier reinbringe, gleich verdichte ich glaube ich weiß nicht ob es dann im Endeffekt schneller ist oder nicht aber auf jeden Fall ähm, glaube ich ist einfach das Verdichten ein bisschen angenehmer weil man es wenn ich es ein bisschen in in in teile aufteilen kann also dass das nicht einfach alles aufs mal Okay, da haben wir ja schon mal 100% verdichtet. Das heißt, werden wir machen weiter. Und jetzt nächste Lade. Die La nächste Ladung. Da stelle ich jetzt ein bisschen rüber, darüber. Wenn man nicht so weit zurückfahren muss. So circa hier hin halt. Also wie wir gerade gehört haben, ist dieses Niemandsland hier, also diese, dieses, diese Ecke hier definitiv unter Beobachtung militärischer Art. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob jetzt das jetzt eine Grenzüberschreitung der spanischen Armee war oder ob das jetzt die Tricolore, also die, die grand Nation war, Grande Nation war. Das wird die zukunft dann nur wahrscheinlich zeigen solange sobald ich mich ein bisschen besser hier zu hause zurechtfinde. Ne, also ich werde sicher dann im späteren nachmittag abend hier in diesem tag mich noch mal ein bisschen in die kneipe begeben um ein bisschen kontakte zu knüpfen zu gucken was da hier in der gegend noch so abläuft natürlich werde ich euch das nicht vorenthalten aber wenn ihr natürlich davon auch ein bisschen was mit, äh, mitbekommen wollt, seid ihr ganz natürlich sehr, sehr herzlich eingeladen, auch ähm, in einem der Livestreams also über dieses Let's Play, Let's Play euch zu informieren, vorbeizugucken. Also ich werde definitiv ähm, am Donnerstag einen Stream zu machen. Ich versuche danach ähm, ein bisschen so jeden zweiten Tag einen Stream zu machen mit dem, über den Fortschritt dieses Saves hier wir werden auch das immer wieder auch Fragen stellen wo es hingehen soll was ihr mal anders machen möchtet oder ja einfach ein bisschen euren Input auch noch entgegennehmen natürlich was, was denkt ihr über diesen Start? Ist dies zu einfach? Ist, es, ist das in Ordnung? Gilt das als Survival? Ähm, wie soll es weitergehen? Was ist möglich noch? Was könnte man noch machen? Soll die... Soll die Spinnerei als Placeable ähm, Produktionsstätte dann als Ziel Setzung ins auge gefasst werden oder ist das im moment ähm, oder ist das nicht das was es gewünscht ist ja ich bin gespannt ich freue mich auf eure kommentare ich weiß es wird ein sehr prozess werden hier aber ich bin sehr motiviert ich habe äh, darüber damit mit diesem mit diesem Let's Play hier. Ich habe mich bisher noch kaum in die Schafzucht äh, ein angefreundet. Also, ich habe eben auch in meinen Singleplayer-Let's Plays oder in meinen persönlichen Saves kaum auf Schafzucht gesetzt. Also, eher dann auf Kuh oder Hühner. Das ist jetzt quasi ein, ein, ein Versuch zu sehen, ob mit Schafzucht, Schafzucht auch eine Existenz aufgebaut werden kann oder ob das definitiv zu schwierig oder zu schwer ist oder zu einfach, dass man dies so taxieren kann. Ich bin sehr gespannt. Ich werde auch noch versuchen herauszufinden, was mit dem Wasseranhänger hier Sache ist, ob der einfach nur verpackt ist oder ob das irgendeine Fehlmanipulation meinerseits war. Das werden wir noch rausfinden. Oder werde ich auf jeden Fall noch herausfinden wollen. Ich mache hier noch ein bisschen weiter auf Kamera. Ich will ähm, versuchen, dass ich zumindest irgendwie 100.000 Liter Silage erstellen kann. So in der Menge, dass war sagen, dass ich sagen könnte, dass ich so in ein zwei Tagen, glaube ich, zwei Tage dauert, die ähm, der Gär prozess dass ich ähm, nach zwei Tagen schon mal so ein Polster von 10.000 erwirtschaften konnte. Dann könnten wir nämlich dann eventuell, wenn wir das sogar noch schaffen, da können wir das Feld mal fertig machen, vorbereiten, damit wir im nächsten Jahr was anbauen können. Da könnt ihr auch kommentieren, was in Frage kommen oder was in, in das Sinnvollste wäre. Welcher Weg soll das dann gehen? Ob wir dann vielleicht noch einen Hühnerstall hinzumachen, damit wir ähm, vielleicht Gerste anpflanzen würden und dann unseren Wachstum des also den Wachstum des Hofes über die Tierzucht an, an sich macht. Also erstmal halt mit den Schafen und den Hühnern. Würdet ihr äh, noch ein bisschen ähm, Bienen hinbauen? Also was ich auf keinen Fall machen möchte auf lange Frist ist Forst. Das ist nicht meine Welt, deswegen habe ich auch hier nicht wie andere Let's Play Series hier auf, auf, ähm, auf Forst ges gesetzt sondern habe halt hier auf die Tierzucht. Und dann halt mit dem Ausblick auf eine eventuelle Produktionskette Produktions der ähm, mit Wolle erstmal anzufangen und dann eventuell ein Gewächshaus das wäre ja auch noch eine Möglichkeit der Wasserturm gibt das Wasser umsonst also das heißt 0 Euro ähm, das heißt es wäre sicher auch eine Möglichkeit hier Geld zu verdienen wäre mit einem Gewächshaus oder zwei Gewächshäusern einem oder zwei Gewächshäusern die kosten ja nicht die Welt Wasserhänger haben wir auch wenn der jetzt im Moment nur bedingt funktioniert, ich habe noch nicht, äh, ich werde herausfinden müssen, was an was es liegt. Aber auch das werden wir hinkriegen. Vielleicht muss ich einfach warten, bis ein Update kommt. Im Moment haben die Schafe auf jeden Fall Wasser da. Das ist kein Problem. Die werden also in den nächsten paar Tagen nicht verdursten. Und bis dahin, wo das Wasser, der Wasserstand zu tief wird, hoffe ich, dass, wir dann, dass ich dann genügend ähm, Ertrag erwirtschaften äh, konnte, dass ein anderer Anhänger drin liegt. Der ist auch nicht so teuer. Der ist, hier glaube ich, nur 9.500, der JOSKIN. Ähm, bei dem bin ich äh, 100 Prozent zuverlässig, dass, also zuversichtlich, dass da einwandfrei funktioniert was bei diesem mod wasseranhänger nicht funktioniert kann ich nicht sagen hoffentlich wird der noch verbessert mit einem update ja das ist so meine Hoffnung und das ist der weg und ähm, ich hoffe um, auf euren ich hoffe auf euren input bitte darum dass ihr ähm, ein bisschen euren Einput, ein, input auch gibt damit ähm, wir hier eine spannende Serie erstellen können und auch hoffentlich in eine rustige Zukunft blicken. Nicht so, wie das in, mit, der, mit dem Wein, Weinbau in haute war. Das war ja eine Katastrophe. Ähm, ich glaube, da war ich einfach zu unerfahren. Äh, das Landstück zu groß, also zu, zu intensiv. Und ich definitiv wahrscheinlich auch nee, nicht nur definitiv, sondern definitiv sicher einfach zu ungeduldig. Also für mich ist diese Let's-Play-Serie hier auch eine Art Therapie. Also ich bin sehr ungeduldig. Ich möchte eigentlich gleich mit 10 Millionen Starten die größten Maschinen hin haben, damit so schnell wie möglich profitabel wird. Aber ähm, das ist eine Therapie für mich. Also ich werde hier auf Langzeit spielen müssen. Und da bin ich gespannt, wie lange mir A, die es Spaß macht und B, auch die Motivation vorhanden ist, eine Langzeit, ein Langzeitprojekt zu haben. Das wird mal sehen. So, also, morgen kommt Regen, es ist 19 Uhr, wir haben einiges erreicht heute, wir haben hier knappe, ganz knappe, ganz ganz knappe 80.000 Liter Hexelgut. das decke ich jetzt ab, so, das ist abgedeckt. Das wird jetzt zur Silage vergoren. Und hier haben wir die Schafe. Und schau mal hin. Hier haben wir schon 5 Liter Wolle. Also das heißt, also die Schafe, die sind im perfekten Zustand. Ich werde jetzt noch mal versuchen, mit dem Anhänger da Wasser zu füllen. Das hat ja vorhin irgendwie nicht geklappt. Das heißt, wir hängen jetzt den Straubmann ab. So, dann machen wir die Schafe, also das Wasser bei den Schafen noch voll. okay das war der tag für heute ich gehe jetzt mich ein bisschen frisch machen solange es, es mich zulässt hier mich frisch zu machen mit dieser in dieser netten badewanne und in dem netten gebleibe hier werde ich mal sehen was ich machen werde Also wahrscheinlich TV, TV wird es nicht werden. Wenn schon, dann werde ich hier wahrscheinlich ein bisschen LS zocken. So, dann kann ich mir äh, ein bisschen angucken, wie ich morgen weitermachen will. Der Abend ist schön. Dann, ja, das war ein Ereignis, äh, ein ereignisreicher Tag hier heute. Wir haben. Ja, wir sind erst heute angekommen heute, heute um 8 Uhr knapp vor 9 Uhr sind wir hier angekommen mit unserem Z-Tor haben mal ein paar Schafe gerettet also die drei Schafe die da auf Wasser und Futter gewartet haben die sind jetzt auch völlig völlig gesund sind also die haben jetzt Wolle Gesundheit erreicht 100% so das heißt von jetzt in fünf Monaten werden wir Nachwuchs haben das heißt in fünf Monaten das heißt dann September, Oktober, November und was ist das? im Januar werden wir dann Nachwuchs haben ja, und bis dahin wird normal Wolle produziert. Schauen wir uns mal den Preis für die Wolle im Januar an. Ist wahrscheinlich nicht ein sehr guter Monat für ähm, das Verkaufen von Wolle. Würde ich dann wahrscheinlich sagen, dass wir das dann mehr äh, reinziehen werden, wenn möglich bis in den März. Äh, Silage sieht so aus, dass wir äh, jetzt dann eigentlich in die bessere Phase kommen. Und das müssen wir aber dann schauen, weil es gibt wahrscheinlich hier nicht große Fluktuationen. Ähm, das wird dann die Zukunft zeigen. Ne? Also wir werden auf jeden Fall am nächsten Monat ist September, da ist ein bisschen höher. Wäre schön, wenn wir ähm, nochmal Silage ansetzen könnte, äh, könnten. Das heißt so ging nur, dass wir im Januar, Februar dann Silage verkaufen könnten. Das wäre ideal. Das müssen wir dann gucken. Das ist das, was wir im Auge haben müssen, die, die Preisschwankungen bei Silage. Ne? Das ist das, was wir beobachten wir müssen. Wir haben noch zwei Monate Zeit für Weizen oder Gerste anzupflanzen. Wir haben noch einen Monat Zeit, um Hafer anzupflanzen. Wahrscheinlich würde es dann eines der beiden hier werden. Eigentlich würde ich gerne Gerste anpflanzen, weil die etwas früher erntereif ist. Und dann könnte man eventuell dann gleich Raps nachlegen oder wir sagen einfach, wir warten ab, wir lassen das Fell brach liegen, wir könnten es zwar vorbereiten, könnten ja dann mh, Ölrettich ausbringen, ach der, das ist ja auch im Oktober fertig, also bis dahin hätten wir Zeit Ölrettich zu, auszubringen. Damit wir dann im März eine Düngestufe haben, ähm, weil wahrscheinlich eine andere Art von Dünger wird nicht drin liegen. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Aber rein preislich. Ja, das wäre mal der erste Tag gewesen hier in, in meiner neuen Heimat. Ich werde mal gucken, ob, ob sich die Wölfe gut verhalten oder ob, die, ob wir morgen ein Schaf weniger haben. Ich hoffe, wir können die Schafe ähm, großziehen. Ja, mit diesem Wunsch möchte ich mich verabschieden für den heutigen Tag. Ich werde jetzt was essen hier. Und vielleicht gehe ich dann noch auf eine kleine Tour. Vielleicht gehe ich dann noch mal ins Dorf aber ich glaube nicht, weil meine, es sind immerhin ähm, ja 20 Kilometer bis dahin. Dauert halt mit 40 km ein bisschen. Eine halbe Stunde wäre das. Gut, dann auf Wiedersehen. Danke sehr und bis morgen. Tschüss, au revoir und adios.